Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Construction Simulator 2015. Mit dabei haben wir wieder den Horst, unseren Chef, einmal den Hermann und den Josef. Du, du hast <lacht> jemanden vergessen. Was haben wir den vergessen? Den Deppen da hinten. Du hast den haben wir hier vergessen. Den müssen wir uns nämlich ansprechen hier. weil der. Okay, ist ja nicht gepflegtes Grün. Ja Lese ich nicht soziale, vor. Soziale Interaktion. Okay. Mit oh, In ich nicht bin guter Auszubildender. Das ist ganz genau richtig. Was müssen wir denn überhaupt machen? Also, die einen müssen ein bisschen Erde holen und zur Baustelle fahren und die anderen müssen für Teil 2 äh, Mal Fichtensetzlinge holen. Oh, oh ich glaube, ich weiß, wer die Fichtensetzlinge <lacht> Simon und Nico? Nein. Du und Nico. Ich und Nico. Wo ist Nico? Klaus. Josef! Klaus. Oh, Radstein. Hast du den nächsten Hä? Ich hab nichts berührt hier. Doch, klar. Okay. Alter, fahren im Gegenverkehr. Ich habe überholt. Wir fahren hm. natürlich fair. Äh. Sind das hier unsere Helden hier links? Nico? Ja, unsere zwei Helden. Waren das gerade unsere zwei Helden? Ja. Nö, nee, überhaupt nicht. Nico? Hä? Alter, das war mehr als knapp. Hä? Was? Was nicht schon wieder? <lacht> Immer nur Meckern-Klaus. Oh mein Gott. Hm, ich hab keine Ahnung. Probier einfach mal da. Was wohnt ihr eigentlich Erde? Hat eine Frage an Ho... Oh. Wow! Aber so, ja, so an... ist ja. aber nix hier. <lacht> das, war eine, das war eine Frage an Hans. Ne, Hans haben wir nicht. <lacht> äh. An Hans, der deswegen <lacht> hast du keine beantwortet. <lacht> äh, an Horst. Du du Horst, was ist los? Was ist um die Erde? Mit dem kleinen Kipper. Am besten mit einem Fahrzeug. Äh, nicht mit dem Muldenkipper. Nee. Okay. Ich weiß gar nicht ob der das könnte. Ach guck mal wir haben Erde gefunden. Wieso verwenden wir eigentlich nicht diesen schicken Arm? Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Nee, Nico, du beleidest die andere Seite! Nee, stell da ab, stell da ab! Nee! Hey, Nico, stehen wir ineinander? Ich habe nichts gemacht. Hörne? Hä was hab ich gemacht? Nix. Nee, im Leben nicht. Frag mich schnell. Moment jetzt. Guckt ihr uns jetzt zu? Ja. Seine Mit zwei Gabelstapeln arbeitest du da. Und da liegt schon was auf dem Boden, sehe ich richtig? <lacht> nee, äh, die hätten nee. noch was für den Kran, den Kran nehmen können, aber. Nein, das wäre viel zu einfach. Na komm, lassen wir es ja mal in ihrem am Schicksal hier alleine. <lacht> Wann kommen wir eigentlich mal in die große Stadt? Oh Nico, das ist gefährlich. Guck mal, das ist genau auf Kopfhöhe. Ah, oh, nicht ganz <lacht> auf Großhöhe. Kranplätze ah. müssen wir <lacht> müssen wir dich. <verdichtet> <lacht> ja guck mal Guck mal! <lacht> verladen muss er halt so oh so man, jetzt zweimal rechts hey oh bitte hey zweimal hier rechts blieben, Hier geblieben! hey klaust du mir die? Ist ja ja eigentlich. Klaus, Klaus, Klaus, Klaus. Hat mir die geklaut. Hä, hey, was ist das denn für ein Müll? Müll! Was denn? Nick. Und hab hab hab hab es so mit hab Glück jetzt. So, und da hab hab hab hab hab hab hab sein hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab ich hab hab hab hab Nee, Na klar. nee. So, die komischen Typen da mal fragen. Oh, da oben ist eine markierte Fläche, oder? Da kann man gar nichts fragen, da steht nur ein Weg oben. Ja, dann kippen wir mal ab da. Ja. Ja. Ja, abladen. So, wir drücken wieder F1, damit wir wissen, was wir drücken können. Ja. Jawohl. Das <lacht> <lacht> so, schaut richtig aus, oder? Ja, du kannst doch ein bisschen reindrücken. Ja. Nee, das geht tatsächlich nicht. Und ab geht's. Doch, du kannst rein. Ja. Ah, Ladung befestigen. Ich kann das okay. Kann ich nicht. Wieso kann ich das? Ein Teil der Ladung ist nicht korrekt ja, verladen. Ich hab, Jetzt müssen wir nur noch die anderen Helden muss warten. Du musst es andere Dinger ein äh. bisschen eindrücken. Alter, das nimm doch deinen Kran! Nimm doch Alter, deinen ich Kran, den Kran und... Alter, ein! Alter, ja... Warum nimmst du den Kabelstapler? Moment mal, ich versuch's so... Jetzt? <lacht> <lacht> <lacht> oh, ja, ist gut geparkt. Genau, und wie krieg ich jetzt, jetzt... Und wie krieg ich jetzt zusammen? Äh, na, du muss im, also im 90 Grad zu unserem, zu unserem Dach stehen und dann musst du das voll einknicken. Also so passen wir durch keine 4 Meter Brücke, Nico. Ach, was. Ja, genau so. Und jetzt immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hey, Erik. Ja. Hey, wenn, ist du, Erik? Wenn, du den mit dem, wenn du den jetzt hier irgendwie, wenn der jetzt hier dumm kommt, schubst du ihn zu mir und ich schubst ihn zurück, ne? <lacht> jetzt. Ja, genau. Ich äh, glaube nicht, dass der uns groß zu kommen kann. Uh, Nico. Meins. Scheiße, Moment mal. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Fast du jetzt was. Hä? Umdrehen. Umdrehen. Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Dem vom Hotel. Grünen, dem grünen Strich nach. Wir haben mal nicht einen Auftrag in der. Hey, hey, Nimmt die hier. Alter. Was ist da gerade passiert? Ich komme hier mit 100 angedüst und dann meint er ein Auto einfach rausziehen zu müssen. Alter, wo sind wir denn? Hier war ich in meinem Leben noch nie. Das ist das eine Autobahn? Haben wir auch gerade angefangen? Es gibt eine Autobahn auf dem... What? Wo ist denn hier ein Hotel? Da. Ist das ein Hotel? Okay. Und wo müssen wir ja. genau hin? So Baustelle im Hotel. Ja, wo ist die? Ist überhaupt schon da? Nee. Ja. Ach doch, da hinten seid ihr. Ja, okay. Sind die überhaupt schon da? Aber wo ist die Baustelle? Ich hoffe, dafür hast du jetzt... Äh, äh, Erik, ich hoffe, du hast für die Sechs-Fichten-Setzlinie sech, äh, so einen Riesen-Kran ich hier auf. Ihr habt den Kran auf dem Fahrzeug. Wo fährst du eigentlich hin, Nico? Äh, ich, hey, ich weiß nicht, wohin. Hey, guck was doch auf die... Unten? Guck doch auf die Map. Wir <lacht> sind so irgendwo im Triggerpunkt. Hä? Natürlich! Hallo? Du hast zwei Lenkbahnen. Du siehst doch den, den Trailer unten mit der Beladung. Den seh sogar ich. Nee, das ist unser LKW. Ihr müsst jetzt in die Baustelle. Ach lol, hier ist eine Baustelle. Die habe ich nicht gesehen. <lacht> wow. So und hier ja, müssen wir abladen oder was? Ja, hier oh. abladen. Okay, Moment. Das regle das... ich jetzt ganz ja, professionell. Ja. Wait. Nee, warte mal, ist das, ist das uh. nicht so eine? Ja, das wäre mehr oder weniger mein Plan auch, aber... Was habt ihr hier für ein Häufchen gemacht? Als wir weg waren? Das ist die Erde, die wir anliefern mussten. Oh, wow! Wow! Oh, wow. <lacht> Ey, da war die ganze Ladefläche voll. <lacht> <Ich nicht. lacht> Udi du, du mal Sicht was, was macht Alter, eigentlich Herrmann. so. Schön, was macht Mann. eigentlich so ein Typ mit. mit. dass da. Der, der hat noch nicht mal eine Krawatte. Das soll unser Ingenieur hier sein, oder was? Nein, das ist der Inhaber des Hotels. Oh. Scheint weiß er das. Er hat nichts gesagt bisher. Er steht nur drumrum. Huh? Huih. Nico, was machst denn du? Oh Gott. Alter, er, er möchte seine, seine Fichtensetzlinge auch gerne im Ganzen haben. Ach, was? Guck mal, vier, äh, drei sind schon auf dem Boden. Warte, ich helfe dir. What? What? What geht, Alter, neu! <lacht> Alter. Alter. <lacht> Ja, Mann! Ja, da würdest du die einfach runterheben, wärst du viel schneller als wenn du ja, hier die Weltfeuer ja. findest. Aber das wäre ja zu einfach. Nico. So. Jetzt da können wir die Typen ansprechen hier. So, blablabla, bla, blablabla, bla, bla, bla, bla, bla Ja. Okay, das ist sehr großzügig von Ihnen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, wünsche ich Ihnen auch. So. Macht den Bauschbereich Mach frei. Britschwagen mit Kran. Horst Klaus. Also Abflug. Jo. So und Schnipp. Kratschi. Ui. Ui. Ferienhäuser. Ferienhäuser. Ach du, wir haben jetzt da einen da Spielplatz ein... hingemacht. Natürlich. <lacht> ja, Wo sind unsere sechs Fischen hin? Äh, oh. es hat ja schon auf dem Weg. Wir sind oh, ja, fahr, Dann fahrt erstmal da zum rücken? Sägewerk. Da könnt ihr schon mal das erste Zeug abholen. Sägewerk, okay, Nico. Ja. Sägewerk, links. Sägewerk hat Sägewerk. Hä? Sägewerk, du dumm? Sägewerk, Sägewerk steht auch. links. Ah. <lacht> Alter. Ähm, <lacht> ich, seh die, ich seh die Schilder nicht. Hä? Äh Ne, Simon, hol, hol mal nochmal Erde und fahrt sie zur Baustelle, bitte. Ich hol gerade schon mal den Bagger zur Baustelle. Woher weißt so. du, das liegt, links? Alter, Nico. Das ist doch das Sägewerk. Was? Schauen wir mal, ob wir den Weg zurück finden. Ne, Moment, das ist kein Sägewerk hier. Alter! Hey. Was? Hä? Äh? Es gibt eine Straße! Ja, das wäre doch. Alter, guck dir mal den Umweg an. Äh, Wenn man hierher wollen würde. Hey, Luxemburg nimmt auch keine Straßen. Äh, steht da Säge? Stand da gerade nicht Sägewerk rechts? Alter, <lacht> Ju. Ich nicht auf die beschissenen oh, oh Gott, Unfall! Ich guck, guck Sägewerk stand rechts! Wenn jetzt auf dem Schild steht links, wäre es ein bisschen scheiße. Hey, hey, Sag mal! Guck, Sägewerk rechts! Alter, was machen die? <lacht> die ist ja noch besonderer als wir. <lacht> Ich hab das Ticket gefunden. Ich. Ich. <lacht> Als ob die uns jetzt entgegenkommen. Ähm. Oh, hier! Ja. Alter. Nee. Theoretisch schon, ja. Das Südliche Fahrzeug wollt ihr noch leihen. Habt ihr habt hier keinen Kran? Das kostet 0 Euro. Ja, der Kran kostet auch 0 Euro. Das ist schneller. Oh oh. Oh, oh, ist immer gut. Hä? Wie zum. Nico, guck dir das mal bitte an. Steig mal bitte aus dem LKW aus. Ja, wie wär's, wenn du die mal richtig rumnimmst? Als ob ja, ich jetzt die von der anderen Seite nehmen ja. muss. Ja. Kannst du mal kurz ja, mein LKW. Um Kannst du mal kurz mein LKW befreien? Was hast du jetzt wieder gemacht? Ich habe einen guten drin <lacht> hingelegt. Problem ist, wow. ich stecke ihn in dem Schild fest. Moment. Dann ist wir. kommt. Meine Damen und Herren, wir sind sofort wieder für Sie zur Stelle. Wir warten nur kurz auf den Support. Bitte bleibst Sie in der Leitung. Der nächste freie Mitarbeiter ist sofort für Leider Sie. zur Hölle? Willst du mich verarschen? Was denn? Das Spiel ist so dumm, ich habe jetzt zwei Paletten aufeinander und ich kann oh. die nicht hochfahren. Hey Leute mit der Leertaste kann man übrigens die Handbremse aktivieren, dann kann man driften. Oh. Ich glaube, wir können langsam bei unseren echten Namen bleiben, wir reden uns ja eh immer ständig so an. Ich ha. weiß nicht, was du meinst. LOL, hä? Als ob die... Hä? Hast du hast du wunderbar gemacht, Klaus. Warum? Guck mal. Ich krieg das nicht in die Ecke hier mit, so. Ja, wir Weil haben ja, immer vier Paletten, lad Le die doch irgendwo hin. Ja. Wir, wir nehmen auch noch Profisch andere. bei der Arbeit. Was nehmen wir denn noch? Guck mal, ich mach... Ich mach einfach so... What the fuck? Ja, Holz, Holz deutlich stärker klar. als Stablos, klar. Judi, <lacht> <lacht> wenn ich das einfach so runterfallen lassen, geht's auch. Ja, gut, aber Runter. was nehmen wir noch mit? Vom äh, Bau hin dann noch. Ja, Auftrag nehmen Stell dir mal vor, einer von, einer von uns hat eine Klaustrophobie. Oh. <lacht> so viel will Klaus sagen. Oh. okay. Ach Alter. nee, halt, ich muss noch sichern. Moment. So. Ja, da ist noch eine Palette nicht gesichert, aber passt schon. Da sind alle gesichert. Nee. Also erst noch wird da jetzt ja. ein bisschen was? Da fehlt ein bisschen Erde, glaube ich. <lacht> Schön. Moment, lass uns mal was so ausprobieren. Ich probier mal gerade was. Bagger? Ich kann mir vorstellen, was du bist. Ich noch das funktioniert. Warum, warum ist der Stapel in den LKW reingefahren? Welcher Stapel? Äh, Nico. Der Stapel? Ähm, Meint er. Josef. Ja, wir stapeln. Wir, wir stapeln auf zwei Etagen. Josef. Ach schon. Bef. Ladung entsichern ah, ja. und Pritsche aufmachen? Seid ihr schon beim Baustoff? Oh, Händler, das hättest du ja auch machen können, ey. Und, ihr seid schon beim Baustoffentlern? Ja, ja. ja. Hey, nee, Jüde, Klaus. Was brauche ich den Bagger hier noch? Äh, du wurdest befördert. Ja, ich wollte den Bagger Das war ein Teil der Mission. Moment, was? Ich wurde befördert. Oh. Zu was ich wurden wir jetzt befördert? Ich befördert, dass ihr Sachen kaufen könnt, ohne dass ihr mich immer nerven müsst. <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber wird es dann von unserem Geld abgezogen? Nee, das will ich dann nicht. Ich will wieder zurück entfördert werden. Wir sind schnell, wir sind jetzt zu zweit. Was sind denn das für Oh nein! <lacht> ja, so viel zu schnell. Hä? Ja, die habe ich, hab ich aus Versehen gekauft. Die habe ich aus Versehen äh. gekauft. Dann nehmen wir die mit. Er kann, man kann das... nur bei uns einlagern <lacht> im <unserem> Gelände. Josef! <lacht> Dann nehmen Sie trotzdem mit. <lacht> sicher, dass wir alles haben. Ich, ich traue euch da irgendwie nicht ganz. Soll, also, ja, soll, soll, soll, soll ich noch mehr kaufen? Soll ich noch mehr kaufen? Viermal Holz haben wir. So, was haben wir denn noch? Ja. Zweimal große Dachpfannen, einmal Isoliermaterial, einmal Beton. Ja, ja. ja, das sieht gut aus. Ja. ja. ja. Das andere Alter, ich hab mich drum ich hab mich drum gekümmert. Glaubst du, das wäre dann was Schlechtes? Ich fahr, ich fahr jetzt mit dem Gabelschlechter ja. zur Stelle. Josef, nimm nimmt. Alter! Oh, ich, ich, ich, ich. Horst, bitte einmal drehen um 90 Grad. Was drehen ja. um 90 Grad? Die Zementpalette. Ja. Ja, das müssen wir doch hinkriegen, oder? Ja, locker. Wir haben so einen riesen Wagen da und, Nick und und Josef setzt hier seine Palette ja. dahinter. Josef schiebt schon mal. Ich schieb, an stelle. Ja, passt doch. Perfekt. Ja, ja, easy. Oh. <lacht> Was <Wow. lacht> Das war das, du nicht, das, war, das war. Josef, Josef, kann man dich eigentlich überhaupt was machen lassen? Ja, passt. So, passt doch. Na, noch nicht ganz. Ja, das, das passt gut. Noch nicht gut sicher, durch, bitte. Auch. Wir müssen das ja noch ein bisschen. Äh, drückt dann mit dem Garenstapel da hinten gegen. Okay. Aber ganz vorsichtig oh, bitte. <lacht> Warte. Aber nicht so. den Klaub. Jetzt oben gegen die War doch, äh, Zementpalette. Aber doch nicht. aber doch nicht Klaus. Oh, jetzt er, so. er schon das reingepießt. Oh ja. Oh. Ja, dann wenn da jetzt drauf wenn drauf da jetzt auch so, jawohl. Wenn da jetzt ein bisschen, wenn der jetzt ein bisschen Zement raus Oh. Rausfließt ist nicht so schlimm. Also, du hast ja wollten Fuß geknallt. Wo müssen wir hin? Alter Hermann, das Wasserdach ist hier schon wieder. Du selbst, was machst du? Wir sind im Ort. Ja. Hier ist So, das Problem ist, wir müssen mit dem Holz anfangen. Ja. Was ist das Problem? Dass das, ist das aufliegt. Ich habe der gerade gesehen, wie das abgebremst hat, bevor es auf dem Boden aufgeschlagen ist. Ja. Das ist die Luftfederung. Was liefern wir hier gerade an? Holz, ja, Holz. 0,8 Meter mit ja, steht Holz. und steht Holz für die, die, die, die Türen Tür sind noch zu. <lacht> naja, passt schon. Oh. Ja, Was, Mann. ich bin im Weg. Ja. Josef, drehst eine Runde? Nö. Okay. Hier wäre viel zu so langer Umweg. Ja, aber fünfmal am Sägewerk vorbeifahren oder die Schilde nicht lesen. Wow. Oh oh. Ruhig. Wow, wow, wow, wow, wow. Wieso komme ich hier nicht? Ich komme nicht drauf. Ja wow, sag doch, dass du läufst. Ich lauf. Okay. Ey, Jodi! Ja bitte? Als. Warte! Ah <lacht> <So. lacht> und wie es hier mit den Chaoten weitergeht, äh, welche Aufträge ey. wir halt... Was denn? Was Chaoten, ey? Das äh, Du bist der Chaot hier, Herr Ma äh, Klaus. <lacht> Also wie es mit den Chaoten weitergeht sehen wir in der, in der nächsten Folge wieder, wenn wir die nächsten Aufträge hier machen und bis dahin macht's gut, Ciao. Tschüss. ciao Ciao